hallo liebe fahrradkanal fans ja ich bin jetzt hier an meinem startpunkt am hengsteisee und es ist jetzt hm, immerhin schon wieder leider 12 uhr geworden ja wieder mal später als gedacht aber heute ist samstag der 16 oktober und es war heute morgen ein wenig recht frisch die morgendlichen Temperaturen so um 8 Uhr lagen an meinem Heimatort im Bergischen Land so roundabout bei 5 Grad. Als ich hier jetzt am Hengstersee an meinem Parkplatz angekommen bin, zeigte mein Autothermometer 9 Grad. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Also es wird jetzt wärmer, äh, je später der Tag wird. Heute maximal, sagt die Wettervorhersage, um die 12 Grad. Jetzt geht es hier in die Richtung, Richtung Iserlohn. Ich will heute auf dem Le Ruhr-Lenne-Achter die 50-Kilometer-Runde machen. In meinem Kanal findet ihr auch schon mal die kleine Runde, die ich gemacht habe Anfang des Jahres. Ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr wieder mitkommt auf meiner Tour und mich in meinem Video begleitet. Denkt dran, einen Daumen hoch da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Oder noch besser ein Abo. Wie gesagt, das Abo ist unverbindlich. Gerne würde ich mich sehr drüber freuen. Okay, ich würde sagen, dann geht es jetzt auch mal wieder los. Hallo nochmal hier jetzt von der Kommentatorseite am Videoschneidetisch sozusagen. Ja, hier noch mal die Ruine oben, die auf der Hohen Sieburg über dem Hengsteisee thront, kurz eingeblendet. Wie gesagt, wir sind auch schon hier unterwegs äh, am Hengsteisee und fahren quasi die Lenne flussaufwärts. Ja, und an dieser Stelle gibt es eine ich finde schöne Brücke für die Eisenbahn die aus Stahl gebaut wurde sicherlich ähm, relativ alt ist. finde die immer viel schöner als diese fiesen Betonbrücken. Ja und hier ist dann auch noch ein kleinerer Bach der irgendwie hier in die äh, Lenne fließt so wie ich das hier sehe ist das wie heißt der Bad Tire Bach so heißt der kleine Bach ja der sah mir ziemlich braun aus und das sah jetzt auch nicht so aus als ob da jetzt irgendwie erdreich war oder sonst was ja hier links lustigerweise eine Sperre des Radwegs der unten eigentlich am Ufer der Lenne hätte lang gehen sollen. Ja, fand ich jetzt wieder mal nicht so toll. Aber gut, was will man machen. Und schon muss man dann auch hier einen kleinen Umweg machen. Und das Ganze ist wahrscheinlich hier wegen der A45, die hier oben drüber ähm, mit einer ja, oder beziehungsweise mit einer für jede fahrtrichtung zusätzlichen fahrspur also sprich dreispurig pro fahrtrichtung ausgebaut wurde ja wie ihr sehen könnt ziemlich doofe sache hier mit der a45 die dort oben ist das ist die neue brücke die für den mehr, mehreren zusätzlichen autobahnspuren ausgebaut wurde ja, das ist als Radfahrer hier eine ziemlich doofe Sache. Da hinten links könnt ihr sehen, da ist nämlich eine kleine Lücke und dann fährt man darüber. Ja, äh, wie gesagt, das war jetzt irgendwie ähm, von mir übrigens hier gerade schöne Bilder. Ähm, das sah so aus, als wenn hier durch das Grünzeug ein Tunnel gewachsen wäre. Äh, fand ich irgendwie ganz toll. Ja, ähm, wie gesagt, mit der Brücke ziemlich doof. Ähm, wenn ihr denn da lang radeln solltet, dann macht es nicht so wie ich. Ich habe es falsch gemacht. Äh, bin dann auf der anderen Straßenseite ähm, geradelt, weil auf beiden Seiten ist eigentlich ein Radweg, um dieses Stück hier quasi zum fahren. Ursprünglich geht der Radweg unten am Ufer der Lenne lang. Ich bin den auch ganz früher, in früheren Jahren schon mal geradelt und ähm, ja ich habe gedacht fährst du rechts. Ach hier übrigens eine Brücke da fand ich das irgendwie ganz interessant mit den Klammern unten drunter. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl hoffentlich hält das. Ja hier schon der nächste Stopp. Scheint wohl eine 100 zu sein. Ja, ähm, eine Hundetrainerwiese, ähm, hier werden wohl Hunde ausgebildet, ähm, habe so eine Wiese eigentlich noch nie gesehen. Ja ähm, und schon kommt auch die nächste Attraktion, also ich finde es schon eine schöne kleine Attraktion hier ein Fliegenfischer, ähm, bei seinem Hobby, so wirft man die Angelrute dann beim Fliegenfischen aus. Ja, wie gesagt, äh, was ich noch an der Stelle habe ich noch nicht gesagt ähm, sagen möchte. Das Video ist diesmal ein bisschen länger. Ähm, so die Standardlänge bewegt sich bei mir immer so jetzt äh, in den letzteren Kilometer 9 Ja, schöner kleiner Strebergarten. Toll. Ja, den fand ich auch sehr schön. Also wie gesagt, es gibt sehr viele schöne Dinge zu sehen auf dieser Tour. Deshalb ist das Video auch ein bisschen länger als gewöhnlich. Sonst sind die so zwischen 20 und 30 Minuten lang. Diesmal ist es rund über 40 Minuten lang. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Ähm, ja, hier auch ein... Tja, warum da die Dachsparen sind und hier jetzt kurz dahinter auch die Bronzefigur vielleicht weiß das jemand schreibt doch das mal bitte in den kommentaren rein ja hier gibt es auch an der lenne eine kleine abgeteilte strecke die ist wohl hier für diese wassersportler ähm, gebaut worden mit stromschnellen also auch eine tolle super sache finde ich ja und dann geht es jetzt auch schon in Richtung Hohen limburg zentrum hier, ähm, wo ich gedacht habe, okay, könntest du dir vielleicht hier die erste, ähm, ersten belegten Brötchen besorgen. Ähm, da links war glaube ich eine Bäckerei, aber die sah irgendwie zu aus und irgendwie sieht auch diese kleine Fußgängerzone irgendwie so ein bisschen, ja ich will es jetzt äh, ich sag's jetzt einfach mal, ein bisschen tot aus, nix los, okay. Ähm, aber gut, ähm, ja hier dann die Brückenüberquerung, über die Bahnstrecke, ähm, hier jetzt der Schwenkblick Richtung Bahnhof Hohen Limburg und äh, ja da ist noch ein Rest von dem Bahnsteig ja ich fand jetzt auch die umfahrung hier so ein bisschen hinter der fußgängerzone von hohen limburg zentrum da von der fußgängerzone nicht so toll ja hier das ist jetzt eigentlich ein fußgängerweg äh, man möge es mir verzeihen den habe ich mir aber so ausgesucht und ja ihr seht recht eng aber überraschung kommt werdet ihr gleich sehen nicht dass wer jetzt hier aber auch und dann hier diese, diese Wehrabriegelung mit den <lacht> ich weiß gar nicht ob diese Räder noch dieses Stauwehrgatter da bewegen können oder tun ja vielleicht weiß das auch jemand von euch also von daher fand ich jetzt diesen, diesen Weg hier der eigentlich wie gesagt es war extra ein Schild für Fußgänger auf mein Haupt, aber ich fand den Weg wirklich ganz interessant. Ansonsten hätte ich dieses schöne Wehr mit diesem komischen alten historischen äh, Eisenrädern, die aussahen wie so Steuerräder an einem, an einem großen Riesendampfer, äh, nicht gesehen. Ja, weil sonst muss man ähm, weiter. Ähm, ja, also in östlicher Seite lang radeln und dann ja, dann muss man da eigentlich halt auf der L674 ist es glaube ich äh, eben halt lang radeln und von daher fand ich das jetzt irgendwie nee, Quatsch nicht L600 irgendwas, das ist hier schon die wie heißt die Ögerstraße naja, wie auch immer. Ich habe es jetzt hier ein bisschen umfahren. Habe da auch gerade an dem Bahnübergang die Ögerstraße Straße gequert. Und fahre jetzt eigentlich hier an der Feldstraße lang. Und, oh, Überraschung. Also das fand ich jetzt auch ganz irgendwie historisch ganz interessant hier mit diesen... Ja, ich denke mal, das sind so diese alten, typischen früheren Industriehäuser, die von Industrieunternehmen gebaut worden sind oder sein könnten. Wie gesagt, ich vermute das nur mal. Ich kenne das von Essen, der Margaretenhöhe. Wenn ihr mal in Essen seid, schaut euch die Margaretenhöhe mal an. Ja, hier jetzt ein Ortseingangsschild. Ich habe jetzt gerade leider selber nicht geguckt, was das jetzt hier für ein nächster Ortsteil ist. Aber ich denke mal... Ja, wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht weiß es jemand von euch. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Das wäre ganz nett. Ja, dann geht es hier auch leider an der an der hauptstraße oder mh, ja, größeren straße entlang und das müsste jetzt hier glaube ich schon Lettmate sein und da gibt es hier so ein frühstücksbuffet und eine e-bike ladestation. hier ist jetzt eine ladestation, wenn wir uns die doch mal angucken für e-bikes. na und was gibt es hier für stecker Aha. Ganz interessant. Okay. Und hier. Normale schuko -Stickdosen. Ja. Okay. Und dann kann man hier abschließen. Ein Euro reinwerfen. Nicht schlecht. Gut. Wisst ihr Bescheid? Hier in Letmate hier kann man am Frühstücksbuffet kann man seinen Akku laden. Jo, also ja übrigens die Strippe, die da hing äh, rechts neben den Steckdosen das schwarze K K Kabel. Tja. Gibt es leider nur äh, Sachen zum Hinsetzen, nichts zum Mitnehmen. Gut, dann heißt es für mich, weiter geht's. Ja, eigentlich wollte ich dort in dem Frühstücksbefehl, ich bin auch reingegangen, habe ich gedacht, okay, kannst du dir zwei belegte Brötchen holen und einen Kaffee to go, war wieder nichts. Ja, was wollte ich noch zur ladestation sagen wie gesagt ähm, die rechte strippe da waren wohl so stecker dran für die für die handys zum laden äh, habe ich aber nur auch flüchtig gesehen ja hier so eine äh, lennepromenade nennt sich das hier äh, laut dem kartenmaterial was man so im netz findet äh, nett gemacht kann man schön auch runter ans ufer gehen kann man mal die füße reinhängen lassen falls man von der radtour im sommer mh, durch viel treten <lacht> der fahrradkurbel ähm, die füße heiß hat ähm, ja wie gesagt sehr nett gemacht und dann geht es auch weiter und leider geht es dann hier auch an die l 743 wieder hoch ja und hier unter der B236 äh, da habe ich mir dann so eine kleine tricky umfahrung ausgedacht natürlich hätte man da an der L743 weiter in, West in äh, östliche richtung äh, fahren können aber ihr wisst ja ich bin ja Fans von, fan von äh, wenig befahrenen straßen und deswegen ich mag nicht so gerne an so Hauptstraßen fahren, Bundesstraßen, Landstraßen. Da finde ich so einen Weg hier irgendwie viel, viel schöner. Leider gab es da allerdings auch eine Scherbengeschichte. Äh, Habe ich aber Glück gehabt. Bin ich nur mit dem Vorderrad drüber gefahren. Toi, toi, toi. Hatte keinen Platten gegeben. Ich hoffe, es bleibt auch so. Weil manchmal kann sich das auch erst nach Tagen rausstellen. Aber. Naja, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, ob dieser etwas größere Reifen äh, auch diesen Pannenschutz hat von Schwalbe. Naja, gut. Ja, hier geht's jetzt. Eigentlich müsste hier so linke Hand die Dächenhöhle von Letmate irgendwo sein. Ähm, ja, also wenn ihr denn Lust habt dann könnt ihr sicher da auch ähm, mal reingehen und, ne, und ein Päuschen im Sommer machen, ist sicher eine nette Abkühlung. Ja, hier rechts noch ein ich glaube das war noch ein Eisenbahnlädchen äh, wie man das noch so von früher kennt, hat, hatte ziemlich große LGB Lokomotiven, Sachen Zubehör da drin ja, das war jetzt hier das Rewe äh da habe ich mir dann was zum Futtern geholt. Und ja, wie es immer mein Glück ist, ich habe mal wieder Pech, habe mir aber da unten, wo die Sperre war, gar nicht mal so große Gedanken gemacht, dass das jetzt hier irgendwie, ihr seht schon, äh, ja. ziemlich mega Maschinen waren. Und da musste ich dann auch noch um diesen Bagger da links drum rumfahren, um endlich dann hier auf diesen. Weg zu kommen Ja, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich auch so eine Umfahrung die ich mir ausgetüftelt hatte äh, die mir sicher einige Kilometer zusätzlich gebracht hat äh, ja es waren jetzt, glaube ich, vielleicht höchstens nur ein, anderthalb Kilometer mehr, habe ich gerade mal in Komoot auf meiner Route nachgemessen grob, weil sonst hätte ich wie gesagt da unten an dem Kreisverkehr auf die L 899 die Düsingstraße fahren müssen und äh, dann aber ich wollte das nicht, weil das irgendwie finde ich eine ziemlich äh, steile Steigung hat und da fahre ich auch gerne mal einen Kilometer mehr ja und wie gesagt die Steigung da durch den Wald das Waldstück war echt sehr akkurat, also, es hat mich so ein bisschen an eine alte Bahn. Jetzt seht ihr mal äh, hier auf dem Tacho. Wir haben jetzt 23 Kilometer und einen Balken weg von dem Power Tube von Bosch, dem 500 Watt Akku. Ja, und äh, jetzt mal gerade gucken, wo wir hier sind. So wie das aussieht, dürften wir jetzt ein paar Kilometer kurz vor Isalon sein, genau Isalon war das, richtig, also wir sind jetzt kurz vor Isalon und ich mache jetzt mal meine kleine Picknickpause, wo ich vorhin da unten im Tal mir meine meinen Kaffee to go und ein paar Teilchen geholt habe. So, das machen wir jetzt. Ja, wie gesagt, ähm, also diese Steigung da unten, von, von dort unten im Tal ähm, hoch, ähm, das war jetzt irgendwie das Örtchen. Oh, ich kann es jetzt hier auf der Karte nicht so gut lesen. Obergrüne, ah ja genau, Obergrüne hieß das äh, Dörfchen da oder der Ortsteil Obergrüne ja und das ging dann durch den Wald da hoch, war richtig schön und nett und äh, wie gesagt, jetzt habe ich hier auf dem Bänkchen mein, meine zwei Brötchen belegten vertilgt, gefuttert und es sind jetzt glaube ich noch 1,4 Kilometer, ja diese beiden Gelbwesten hier, die kamen da so schnell an mir vorbeigerauscht als ich wieder losfahren wollte und irgendwie konnte ich das nicht auf mich sitzen lassen, ich musste die überholen ja <lacht> war jetzt einfach mal ein Spaß ja hier bin ich dann auch schon in ähm, Iserlohn am Bahnhof wie ihr seht am Schild ähm, ja, hier gibt es irgendwie, ich finde das ein bisschen kurios, auf der einen Seite endet hier anscheinend die Bahnstrecke, weil es nämlich ein Sa sogenannter Sackbahnhof. Und ähm, ja, das bedeutet immer, wie ihr hier seht, na, die Gleisen, Gleise enden hier. Ja, und es gibt hier also eine... Anscheinend S-Bahn nehme ich mal an, weil die ist da links, die Strecke, die ist nämlich auch elektrifiziert und die rechte, die ist halt mit Dieseltriebfahrzeugen oder Garnituren, wird diese Strecke betrieben. Ja, die ähm, elektrifizierte Strecke, die kommt da äh, sozusagen von Hohenlimburg hoch. Also aus Richtung Hagen und diese nicht elektrifizierte Strecke, äh, die läuft dann eigentlich in Richtung Schwerte. Also wenn jemand denn diese Ecke befahren muss, will oder möchte oder hier diese kleine Strecke als Umweg machen will, ja... Und sich Isalohn zum Shoppen anschauen wollte. Ja, übrigens hier jetzt ein tolles ähm, Café. Ähm, dort habe ich mir dann noch mal was zum Futtern geholt für zum Kaffee für unterwegs. Ein paar Teilchen, ein paar Pralinchen für die Frau. So und dann bin ich halt weiter hier in Richtung des Zentrums. Ja, es lag irgendwie halt auf meinem Weg. Ja, hier gibt es dann auch noch ein berühmtes ähm, ja, Gastronomie hier. Fuchs. Äh, irgendwas. Und äh, scheint wohl sehr bekannt zu sein. Also ich fand jetzt diese Fußgängerzone von Iserlohn recht beeindruckend für so ein relativ kleines Städtchen wie Iserlohn war die recht groß fand ich Sie seht, ich bin hier immer noch nicht durch und die war jetzt auch nicht mit so vielen Billigläden behaftet fand ich ganz gut also da kann man sicher ganz prima shoppen gehen. Ja, hier auch noch mal ein Ausflugslokal. Ja, und dann bin ich auch schon in den nördlicheren Teil äh, oberhalb vom Zentrum. Fahrradstraße. Genau. Cool. Da bin ich tatsächlich dann, äh, das müsste hier die, die Piepenstockstraße sein. Äh, die geht dann weiter in die Schläd Schled, Schledendorfer Weg über in den Schledendorfer Weg mit zwei D wie Delta geschrieben. Straße zu Ende. Ja, und dann endet die auch. Okay. Diese Fahrradstraße aber ist recht lang. Also, ich fand das ganz beeindruckend. Dann geht es hier leider steil berg runter. Ist steil. Genau, zur L682, das ist die Schlesische Straße. Äh ja, da gibt es übrigens auch auf der Seite einen, sehe ich gerade, Verkehrslehrgarten. Finde ich ja ganz witzig. Ist hier also quasi rechts gegenüber von diesem Autohaus. Ja, und jetzt geht es eigentlich hier entlang an dem Freibad, Seiler Seebad, Freibad und Hallenbad anscheinend. Also hier jetzt die das Hallenbad und da die links war die Eissporthalle Iserlohn. Ja, und das ist hier der Seiler See. Mal so ein paar Eindrücke, dort hinten die Brücke... Das ist die A46. Ähm, ja, die A46 ist auch so ein Phänomen hier. Äh, zwischen HEMA und äh, Hagen existiert. Also dieses, dieses äh, Teilstück, fragt mich jetzt nicht, wie lang dieses Teilstückchen ist, und hat äh, an beiden Enden äh, keinen weiteren Autobahnanschluss. Also das endet im nichts und fängt im nichts nichts quasi an also finde ich immer ein bisschen schade naja natürlich sind da orts innerörtliche straßen auf wo man dann drauf fahren kann aber anscheinend ist das nie weitergebaut worden ja das war dann noch hier eine golf mini golfanlage nehme ich gerade mal an ähm, ja die sah fand ich sehr interessant aus und dann geht es hier auch schon das müsste dann auch schon der Barbach sein oder hm, oder ich irre mich jetzt ne der kommt glaube ich noch erstmal geht es hier ein bisschen an der Seiler Seestraße entlang also ihr seht schon relativ große ähm, scheint auch so wie ich hier sehe Bundesstraße 233 Gott sei geht es dann hier auch ab. Ja, rechts und links hier seht ihr die ja, äh, Holzstämme. Und hier sind wir jetzt auch schon in diesem äh, historischen Dorf. Barendorf nennt sich das. Ladestation. Aber für E-Bikes leider nicht. Ja, ist aber hier rechts auch hier an dem Weißen Haus. Aber. Das kommt gleich im Video nochmal genauer. Ja, hier gibt es das Standesamt in dem wahren Dorf, in dieser historischen Industriekulturstätte. Nadelmuseum. Äh, ich habe da auch noch mit dem Hausmeister, glaube ich, gesprochen. Und wir haben uns ein bisschen kurz unterhalten. Also eigentlich ist das hier nicht... Äh, ein, ursprünglich war das nicht eine Nadelherstellung sondern Messingblech irgendwas müsste man jetzt noch mal nachgucken ja liebe Fahrradkanalfreunde wie ihr seht gut dass ich mit dem Hausmeister noch gesprochen habe es gibt hier tatsächlich auch eine E-Bike Ladestation ja und anscheinend ist das sogar kostenlos jetzt gucken wir mal was für ein Stecker man da braucht. Ah, geht das gar nicht auf. Doch. Ah, normaler Schokostecker. Schön. Also, liebe Leute, anscheinend auch nicht zeitlich begrenzt, wie das aussieht. Oh, sogar von beiden Seiten. Also könnt ihr auch hier mit einer Gruppe laden. Nicht schlecht. Ja und wo das ganze sich befindet findet ihr dann auch ich mache euch mal eine ganzheitliche Aufnahme also bevor ihr hier in die Anlage reinfahrt nach Warendorf hier rechts vor dem ersten weißen Haus genau da ist die E-Bike Ladestation ja okay ich werde jetzt, glaube ich, noch mal mein belegtes Brötchen futtern. Dazu werde ich jetzt mal noch eine Bank suchen. Okay. Und wie ihr seht hier mein neues tolles Schild: Der YouTube Fahrradkanal. Eine Braut, die sich traut. Ja schön. Ja wie gesagt, es gibt ja da das Standesamt. Toll. Ja, dann auf das die Ehe lange hält. Ich werde mich jetzt mal kurz hier niederlassen. Genau, um mein leckeres Picknick, was ich von dieser Lohn aus dem Zentrum von der tollen Konditorei und äh, Bäckerei mitgenommen habe. Ja, ähm, ich habe gerade nochmal überlegt. Genau, ich hatte da vorher bei dem Rewe mir, die hatten, glaube ich, keine belegten Brötchen oder ich weiß nicht mehr, erst was Süßes geholt und genau, in dieser Lohn habe ich mir dann zwei belegte Brötchen geholt. Nur das nochmal der Korrektheit halber. Ja, ähm, Ihr seht, man kann da schön Picknick machen. Gut, wenn jetzt natürlich Sommer ist und die Sonne mittags äh, um 12 Uhr volle Pulle von oben scheint, bei 30 Grad ist die Bank dort jetzt sicherlich nicht unbedingt der Hit, aber ja, an dem Tag war es ja ein bisschen bewölkt, aber nicht unang unangenehm kalt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, sollten es zwölf 12 grad werden also die finger waren warm ich habe ja meine fingerhandschuhe und alles gut ja jetzt geht es hier an diesem barbach glaube ich heißt er genau äh, geht es jetzt entlang in richtung norden ja der weg ist dann auch relativ schön geht separat hier immer parallel zu diesem barbach entlang und ähm, ja hier sind jetzt rechts auch so ein paar streuobstwiesenbäume äh, also war aber jetzt um die zeit kaum noch was dran Äpfel. genau kurz hinter dem Museum Barendorf. Schön. Ja, also ich habe jetzt keine mehr gesehen. ich mal merken, bei Kilometer 32. Ich habe jetzt keine mehr wirklich gesehen. Übrigens dieses Tunnelchen, ähm, da habe ich immer meine Bedenken mit der Kopfhöhe. <lacht> Aber irgendwie passt es. Ähm, ja, zur Vorsicht mal klingeln, falls da Leute kommen. Denke ich ist immer ein bisschen angebracht. Oder auch Radfahrer. Ja, jetzt biege ich hier allerdings ab von dem Weg, der eigentlich dieser Urlenne Teil wäre da geradeaus weitergegangen. Ich äh, mache jetzt aber hier so ein bisschen mein eigenes Dingen, sage ich jetzt mal. Mühle Sauerland. Das ist aber auch ein ausgewiesener Radweg, NRW äh, 2N nennt er sich, NRW 2N, und ähm, geht, ging hier gerade an dem Bahnhof Kalthof, Kreis Iserlohn vorbei, und ja, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht da fahren auf dem Ruhr-Lenne-Achter weiter bis runter an die Ruhr. Äh, weil da sind auch einige... Ja, einige Stückchen, die... Was für ein idyllischer Name. <lacht> ja, das stimmt. Der ist wirklich in Hennen. So heißt wahrscheinlich äh, hier dieses Örtchen. Also wie gesagt, ich bin den da nicht weitergefahren. Auf dem äh, ruhr -Lenne achter weg der da... der eigentlich den irgendwo eingezeichnet ist. Äh, ich finde den nicht ganz so toll. Da kommen ein paar Landstraßen. dicke Hier übrigens auch rechts zur Hand eine schöne Streuobstwiese. Kurz hinter dem Bahnhof Hennen. Ja, und da musste ich mir natürlich noch ein paar Äpfel mitnehmen, weil da waren noch welche dran. So schöne Äpfel. Ja, das finde ich irgendwie auch immer so ein bisschen schade. Ähm, aber gut, ähm, vielleicht ist es auch zu abgelegen, dass die Leute da keine Lust haben. Wie auch immer. Ja, dann geht's hier weiter. mein sprichwortliches Glück, kommt der Trecker, Knotenpunkt 27 ja. und dann hier in, in Reinen heißt das wohl, äh, da ging es dann links ab von der Dorfstraße und dann wieder durch hier die schöneren Wege, natürlich leider auch wieder diese Baumstammstapel. Hier laufen die Weihnachtsgänse rum. Oh, oh. Toller Himmel bei den Gänsen. Ja, der war wirklich toll. Ähm. Willigst. Aha. Boah. Mücken hat es hier. Oh, oh. Ja, das ist jetzt hier das Dörfchen. V, mit V geschrieben Felix und mit 2 L ähm, Ihr seht ganz idyllisch hier auch irgendwie eine kleine Gruppe, Wandergruppe ja und dann dieses ähm, fast schon ein kleines Schlösschen -artig, artige Anlage hm, vielleicht könnt ihr ja mal schreiben in den Kommentaren um was es sich da handelt ja, und dann geht es hier in Richtung Ärgste, unter der Eisenbahn Lang. Ärgste. Okay. Elsebad. Genau, da gibt es zur linken Hand das Elsebad. Ja, gut. Ist aber, glaube ich, weiß gar nicht. Ich meine, das ist nur ein Freibad. Also... Ja. Das müsste jetzt der Bahnhof... Von Bahnhof Ärgste. Genau, Bahn mhm. Bahnhof Ärgste sein. Ach, schön. Ja. Ich fand diese kleinen... Äh, ja. Soll jetzt nicht abwerten sein, Dorfbahnhöfe irgendwie total nett. Ja, dann hier nach Überquerung der Letmata-Straße war das. Äh, Komme ich jetzt auch schon in, langsam in Ruhrnähe. Ja, und wie gesagt, diese Bahnstrecke, die hat hier eine tolle Kastenbrücke, die äh, mal umgekehrt gedreht ist, wie ihr hier sehen könnt, anhand der Drohnenaufnahme. Die ist echt lang. Und ähm, ja, die ist jetzt natürlich nicht von zwischen den beiden Enden freitragend. Da sind schon noch zwei Stützen dazwischen. Aber ich finde die irgendwie als... Aus der Zeit des der der Stahl, wo der Stahl doch bei Brückenbau sehr dominierte, ja ziemlich ganz bekanntes ähm, Brückenbauwerk ist ja die Münchner Brücke, so um die 100 Meter hoch und ich glaube 4-500 Meter lang mit einem riesigen Stahlbogen ist eine richtige reine Stahlbrücke so um. 1901, 1899 glaube ich irgendwie erbaut oder gebaut worden. Schon sehr beeindruckend. Ja hier nochmal der Blick, ähm, ein Rundblick um die Landschaft. Ja, das müsste da hinten dann auch Schwerte sein. Ist immer so ein bisschen schwierig, sich mit der, mit der Drohne dann zu orientieren. Genau. Da gibt es dann auch den kleinen See, das ist schon ganz äh, nebenan von der von der Ruhr. da hinten vor den Häusern da den Ausläufern da kommt dann auch schon die Uhr in Blick da ist dann auch noch mal die Brücke die gelbe Brücke wie sie manche im Internet nennen ähm, ja hier mal eine Drohnenaufnahme wie ein Fahrrad im Flug aus Sicht der Drohne begleitet wird ähm, zugegeben, dass da unten bin, nicht ich, aber so könnte das natürlich toll aussehen. Hab's mal einfach so drin gelassen, weil die Person kann man jetzt eh nicht erkennen aus der Distanz. Und äh ja, leider kann meine, meine Drohne, zumindest diese hier, die DG Mini äh, 1, die hat leider keine sogenannte, ich sage immer, Follow Me Funktion, also Folge mir Funktion, so eine automatische. Das ist halt bei den ganz kleinen Drohnen ähm, von der tolle Kastenbrücke. Genau, hatte ich ja schon gesagt, tolle Kastenbrücke. Äh, ist das irgendwie nicht so? Und das bei solch einem tollen Himmel? Ja tolle Abendhimmelstimmung, also wird ja jetzt um die Jahreszeit im Oktober schon immer mal ein bisschen früher dunkel und dann gab es diesen tollen äh, spätnachmittagsartigen Himmel. Ja, jetzt kommt hier die die sogenannte gelbe Brücke. Warum die gelb heißt? Ich nehme mal an, weil diese dieses Geländer hier rechts und links gelb ist. Ähm, ja naheliegend ne? ähm, ja wie gesagt meine drohne hat leider keine follow me funktion und ähm, das ist wohl laut was ich so gelesen habe von den herstellern irgendwie bei den gewichten nicht so machbar ja das hier ist die hohe akademie von hinten und das ist, also das war die Rückseite des Grundstücks. Ruhr ja, genau, und das ist die, die Einfahrt der Ruhr Akademie. Ja, und jetzt kommen noch mal ganz tolle Bilder an der Ruhr entlang. Wie ihr seht, ganz tolle Farben und diese Sonnenuntergangsstimmung einfach toll. Ja, ich habe das jetzt mal nicht kommentiert, um einfach mal die Stimmung zu genießen. Ja, dann geht es hier weiter in Richtung Westen, äh, Richtung Hengsteisee an der Ruhr entlang. Es ja, schlängelt sich jetzt hier so durch so ein paar Brückchen unter der Bahn entlang und dann hier parallel an der Bahn hier rechts war jetzt glaube ich auch noch irgendwie, ja, äh, Burg Hüsen oder Husen, Burghusen heißt es, glaube ich, ob da jetzt Ü-Strichchen sind, ne, sind keine. Ja, auch hier noch mal so ein bisschen abendrotliche Stimmung am ähm, Hengsteisee. Jetzt geht es mal das letzte Stückchen hoch zur L704, hier an dem Parkplatz vorbei. Ja, und mit diesen Bildern gleich mit der Stimmung, Blickrichtung Abendsonne über den See möchte ich mich schon mal verabschieden. hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und Tschüss!